Wie sich die Seele eines ehemaligen religiösen Oberhauptes im Jenseits verhält und was mit den Gebeten geschieht, die ihr die Gläubigen entgegenbringen. Wie es einer religiös gebundenen Seele im Jenseits ergeht. Warum Seelen, die zwar an Gott glauben, sich aber im Jenseits gegenüber reinen himmlischen Wesen ablehnend oder aggressiv verhalten? Warum in einer Seele das menschliche Wissen und ihre Erlebnisse gespeichert werden und im Jenseits ihr Bewusstsein noch lange massiv beeinflussen. Was unpersönlich Leben aus der himmlischen Sicht bedeutet. Warum es im himmlischen Sein keine persönlichen Belehrungen gibt. Weshalb das menschliche Leben auf Täuschungen ausgerichtet ist. Welche Möglichkeiten eine weit gereifte Seele zur Verfügung hat, um ihren Menschen in die gottgewollte Lebensrichtung zu lenken. Der Versuch des Gottesgeistes, den unwissenden Menschen die Angst vor dem Ableben zu nehmen Warum die materielle Schöpfung und der Mensch nicht aus der Schaffung Gottes stammen können Warum Gott in seinem Herzen für üble Beschimpfungen durch finstere Menschen und Seelen nicht empfänglich ist und warum er sie auch nicht für ihre herzlosen Taten bestrafen kann Kurze Beschreibung der unpersönlichen Gottheit – universeller Liebegeist Übereifer bei Kündern mit schwerwiegenden Folgen Vorgegebene Lebensgrundsätze in den menschlichen Genen Hinweise zur schnelleren geistigen Reifung Welchen Gefahren ein Künder stets ausgesetzt ist Wer als Künder des inneren Lebens sich für meine Herzensliebe weit öffnet, der empfängt aus der himmlischen Quelle die göttlichen Weisungen. Als universeller Liebegeist des himmlischen Lebens begrüße ich den Künder im inneren Wort und auch die gottverbundenen Menschen. Die sich ehrlichen Herzens auf den Inneren Weg zurück ins Himmelreich aufgemacht haben. Wer in dieser irdischen Endzeit sein Herz für mich, Gott im Ich Bin, und die hochschwingenden, gutherzigen Wesenseigenschaften und Lebensregeln, wie zum Beispiel für das harmonische, friedvolle und glückselige Dualeben der himmlischen Wesen ganz aufschließt, die präzise auf die himmlischen ineinandergreifenden feinstofflichen Teilchengesetzmäßigkeiten ausgerichtet wurden, er wird mit vielen tiefgründigen geistigen Hinweisen beschenkt, von denen er vorher nichts ahnte. Jede Botschaft, ein Liebetröpfchen aus der göttlichen Quelle, kann einen gottverbundenen Menschen zur Weisheit führen, wenn er sein neues Wissen über die himmlischen Lebensregeln ehrlichen Herzens befürwortet und täglich bewusst edler lebt. Dies ist sehr wichtig für jene gottverbundenen Menschen, die nach der himmlischen Wahrheit suchen und ihr näher kommen wollen. Sie können sie nur dann finden wenn sie immer mehr bemüht sind, selbstehrlich zu sein. Diese Aussage meines universellen Liebegeistes ist sehr wichtig für die Menschen, die sich täglich das Ziel vorgeben, ihr seelisch-menschliches Bewusstsein ohne Fanatismus so weit zu läutern bzw. sich auf die himmlischen Lebensprinzipien zu verändern, dass sie mit ihrem inneren Lichtkörper Seele ohne Umwege und neues Leid ins himmlische Leben zurückkehren können. Wer sich jetzt in der letzten Phase der irdischen Endzeit, geistig weiter orientiert, selbst ehrlich seine Fehler und Schwächen beleuchtet und sie mit der inneren göttlichen Hilfe nach und nach überwindet, dem Fallen wahrlich die Schuppen von den Augen. Er sieht diese Welt mit dem menschlichen Leben nicht mehr wie früher unwissend und ahnungslos als eine angeblich von mir, Gott, dem universellen Liebegeist, gegebene Realität, sondern wie sie tatsächlich ist, nämlich als Täuschung. Die Mehrzahl der gottverbundenen Menschen ist geistig unwissend und lässt sich durch verschiedene äußere Ereignisse blenden, die von den Medien und ihren geheimen Auftraggebern mit viel Trubel in der Öffentlichkeit groß aufgebauscht werden. Sie merken nicht, wer und was dahinter steckt. Dadurch laufen sie stets Gefahr, alles zu glauben und irregeführt zu werden. Wird von den Medien später einmal ein Fünkchen der früheren, unwahren Berichterstattungen korrigiert, dann ärgern sich die Menschen über ihre eigene Leichtgläubigkeit und darüber, dass sie blind und übereilt stets allen Medienberichten Glauben schenken. Dies gerät bei ihnen jedoch bald wieder in Vergessenheit und sie bleiben unverändert die gleichen. Eine gravierende Änderung ihrer Leichtgläubigkeit und Skepsis gegenüber Medienberichten kann nicht erfolgen, da die meisten Menschen zu bequem sind, darüber tiefer nachzudenken. Dazu fehlt ihnen ein umfangreiches geistiges Wissen, das ihnen ermöglichen könnte, die Wahrheit von der Unwahrheit besser zu unterscheiden. Dies ist eine traurige Tatsache für tiefgläubige und gutmütige Menschen, weil sie insgeheim hoffen, trotz ihres spärlichen geistigen Wissens nach diesem Erdenleben gleich ins Himmelreich gelangen zu können. Leider kann dies aufgrund ihres verfälschten Wissens von den himmlischen Lebensprinzipien nicht so schnell geschehen. Ihre personenbezogene Lebensweise ist von des himmlischen Lebens. Diesen tragischen Zustand verdanken sie den religiösen, selbst irregeführten Führern und den von ihnen gelehrten Weisheiten. Manche der tiefgläubigen Menschen sind von ihren Glaubensführern so sehr geblendet, dass sie beim Anblick dieser von ihnen verehrten Person zeitweise in eine unerklärliche überschwängliche Begeisterung geraten. Dies ist ein Merkmal zur Selbsterkenntnis bei sehr personenbezogenen gottgläubigen Menschen die auf diese oder eine andere Weise selbst noch gerne persönlich hochgehoben werden möchten. Leider ist ihnen dies noch nicht bewusst geworden, da sie meistens überbeschäftigt oder mit vielen Terminen verplant sind und zu sehr in der Äußerlichkeit leben. Wer keine innere und äußere Ruhe findet, der kann unmöglich zu neuen, wichtigen Erkenntnissen und zu einer positiven Wesensveränderung kommen. Wollt ihr meine göttlichen Hinweise einmal intensiver überdenken? In eurer momentanen irdischen Zeit, Jahr 2005, wird im religiösen Bereich viel über den Tod eines angesehenen Kirchenführers berichtet. Er war für die religiös gebundenen Menschen einer Glaubenslehre ein lebendes Vorbild. Sie himmelten und beteten ihn an, obwohl die himmlischen Verhaltensrichtlinien die Unpersönlichkeit aller Wesen beinhaltet und sich kein Wesen größer als das andere geben soll. Das himmlische Lebensprinzip ist gegen jegliche Form der Verehrung und Anbetung eines Wesens, auch nicht unserer Schöpfungseltern und Christus im Ich Bin-Liebeverbund oder der ehemaligen Cherubim und Seraphim sowie auch nicht meines unpersönlichen Liebegeistes in der himmlischen Urzentralsonne, dem Zentralwesen der Ganzheitsschöpfung. Nun, ihr seht daraus, dass es ein großer Widerspruch zur himmlischen Lebensweise ist, wenn ein Mensch, der weltweit großes Ansehen genießt zu seiner Lebenszeit und auch danach sehr verehrt wird und um seinen Leichnam und um die ihm einst gehörenden Gegenstände bzw. seine Gebeine ein Kult entsteht. Das sollte einem inneren Menschen zu denken geben. Doch über einen solchen Personenkult tiefgründig nachdenken, das wollen die meisten religiös gebundenen Menschen nicht, weil sie selbst noch weltbezogen sind und persönlich angesehen leben wollen. Die meisten gottverbundenen Menschen, wenn sie in verschiedenen Gesellschaftskreisen selbst gerne angesehen sind, können sich nicht vorstellen, dass die himmlischen Wesen eine unpersönliche Lebensweise führen. Durch ihre Ausrichtung auf sich darstellende Persönlichkeiten fühlen sie sich durch ihre falschen Vorstellungen dazu gedrängt, ihrem verstorbenen religiösen Vorbild nahe zu sein und ihm die letzte Ehre zu erweisen. Aus diesem Grund scheuen sie keine Mühen und Kosten und nehmen lange Fahrten auf sich. Sie stellen sich neben den Leichnam und beten für seine Seele, damit sie Gott, mein universeller Liebegeist im Ich Bin, in den Himmel aufnehmen soll. Andere schauen sehr interessiert auf einen Bildschirm, um die weltweit gesendeten Zeremonien und Reden bedeutender Persönlichkeiten über den Verstorbenen mitzuerleben, worüber sie sehr berührt und ergriffen sind. Welch eine große Täuschung der Gläubigen einer religiösen Gemeinschaft und geistig unwissender Menschen! die ihre geführt auf himmlische persönliche Gottwesen, nämlich den Urvater und Christus, ausgerichtet leben. Sie wissen vom himmlischen Leben zu wenig, um ihren schweren Irrtum erkennen zu können und folglich mit dem Personenkult aufzuhören. Sie sind jenen auf den Leim gegangen, die sie bis in die heutige Zeit blind bzw. unwissend über das innere himmlisch-göttliche Leben hielten. Nun pilgern sie in ein anderes Land und beten für den verstorbenen Glaubensführer damit seine Seele ehrwürdig und glorreich gleich ins Himmelreich aufgenommen wird. Angeblich wäre er mein Stellvertreter auf Erden und in seinem Herzen dem himmlischen Geschehen ganz nahe gewesen. Warum benötigt seine Seele dann die Gebete der Pilger und Verehrer, wenn er angeblich schon von mir ins Himmelreich aufgenommen wurde? Diejenigen, die ihn persönlich verehren und für ihn beten, sollten sich einmal intensiv fragen, weshalb sie für meinen angeblichen Stellvertreter auf Erden mich den himmlischen Liebegeist, herzlich um Beistand bitten sollen. Dagegen spürt ein geistig weit gereifter Mensch von innen, für welchen Menschen er herzlich um meinen himmlischen Beistand bitten kann und für welchen nicht. Er hat durch die Selbsterkenntnis seiner guten und schlechten Wesenszüge und Verhaltensweisen erkannt, wie er zurzeit lebt und wo er sich in seinem Bewusstsein noch positiv verändern sollte, um schrittweise seiner gewünschten Wesensveredelung näher zu kommen. Solch einem herzlichen und aufrichtigen Menschen auf dem himmlischen Rückweg fällt es gleich auf, wer sich selbst etwas vormacht. Er durchschaut auch die Verstellung der selbstdarstellenden Glaubensführer, die schon seit Jahrhunderten auf Kosten leichtgläubiger und oft schlecht bemittelter Gläubiger Menschen in prunk- und besonders auffälliger Kultkleidung erhoben leben, ohne dass ihr inneres Gewissen über ihre ungesetzmäßige Lebensweise Alarm läutet. Solche unehrlichen Menschen die, die kaum nennenswerten, spärlichen guten Werke ihrer reichen religiösen Organisation in der Öffentlichkeit hervorheben und ihre Persönlichkeit zur Schau stellen, durchschaut er ebenfalls. Aus diesem Grund wird er aus seinem seelischen Herzen bei mir für sie keine Unterstützungsenergien erbitten wollen. Nur diejenigen beten in dieser Welt der Täuschungen ahnungslos für einen derartigen Menschen oder seine Seele die sich selbst noch nicht kennen und sich in einer nach außen führenden Glaubenslehre, die den Gläubigen genau das Gegenteil des unpersönlichen himmlischen Lebens lehrt, verirrt haben. Solche Menschen befinden sich in ihrem Inneren noch nicht nah genug an meiner himmlischen Lebensquelle, deshalb lassen sie sich vom äußeren Gehabe jener Menschen täuschen, die selbst Getäuschte sind. Ihre Glaubensführer haben die innere Quelle des himmlischen Lebens noch nicht gefunden, wollen aber, angeblich mit viel geistigem Wissen ausgerüstet, hoch erhobenen Hauptes die Gläubigen dorthin führen. Welch ein tragischer Zustand in dieser Welt unzähliger Irreführungen! Werdet euch bitte darüber bewusst, wer Gott, meinem universellen Liebegeist, in seinem Inneren näher gekommen und weitgehend von unschönen Wesenszügen und Verhaltensweisen geläutert ist, der wird bald das unehrliche Getue eines Menschen, der sich im Prunk und Licht der Welt zur Schau stellt, durchschauen. Er fällt nicht mehr auf den Reden herein, die angeblich balsam für die gottgläubige Seele sein sollen, sondern sieht, was wirklich dahinter steckt, nämlich ein von Personen hochgehobener Mensch, der in der Welt für seine religiöse Organisation und sich selbst etwas erreichen will. Wahrlich, so ein Mensch wollte angesehen sein und verlief sich dadurch im finsteren Wald des weltlichen Lebens. Seinen großen Wunsch, einflussreich in dieser Welt zu sein? konnte er sich nur mit der Hilfe vieler unsichtbarer religiöser Seelen und gleichgesinnter Menschen erfüllen, die mit Speicherungen der Selbstherrlichkeit und Machtausübung massiv belastet sind und das gleiche Ziel verfolgen. Vielleicht möchtet ihr an dieser Stelle mich, den Liebegeist, fragen, wie es nach dem Hinscheiden des Glaubensführers mit seiner religiös sehr geprägten und hochmütigen Seele aussieht. Den jenseitigen Umstand, in dem sich dann die Seele befindet? Schildert euch nun mein himmlischer Liebegeist durch den Künder und bittet euch, diese Informationen nur sinngemäß aufzunehmen und mit euren inneren Herzensempfindungen logisch zu überdenken. Die ins Jenseits hinübergegangene Seele des ehemals hochgestellten Menschen bleibt natürlich wieder erdgebunden. Sie merkt nach dem Hinscheiden noch nicht, dass sie sich nicht mehr in ihrem ehemaligen physischen Körper befindet. Traumwandlerisch schaut sie sich den ganzen öffentlichen Rummel um einen hohen Würdenträger ihrer Glaubensgemeinschaft an, bis sie jämmerlich zu weinen anfängt, weil sie ihren leblosen Menschen in einem luxuriösen Sarg erblickt, ähnlich wie der von Königen und Fürsten, um den viele Gläubige herumstehen. Diese beten für die Seele ihres verstorbenen religiösen Führers, damit sie glorreich und mit einem Lorberkranz des Dankes geschmückt, von mir und den himmlischen Wesen ins Himmelreich begleitet werden möge. Sie verspürt die vielen Gebetskräfte wie früher in ihrem hochgestellten Leben, kann aber die Energiequelle nicht richtig ermitteln. Sie glaubt nämlich, sie erhielte die Kräfte von meinem Liebegeist aus Dankbarkeit über ihre erfolgreichen kirchlichen Führungsqualitäten. Welch ein großer Trugschluss. Die Gebetsenergien der Gläubigen, die die jenseitige Seele empfängt sind oft nur einpolige Negativkräfte, weil diese meistens nicht aus dem Herzen kommen, sondern Abrufungen aus den atmosphärischen Negativenergiefeldern sind. Doch sie bauen die Seele stets neu auf, genauso wie dies in ihrem menschlichen Leben geschah. So eine Seele kann aber keine gesetzmäßigen zweipoligen himmlischen Energien aus meiner Liebequelle aufnehmen, da sie stets im Gegensätzlichen Personen erhobenen Lebensprinzip der tiefschwingenden Fallwesen gelebt hat und weiterhin nur für diese empfänglich ist. Würde die jenseitige Seele eines Glaubensführers zum inneren Leben erwachen, dann käme sie durch meine helfenden Weisungen über himmlische Wesen – mich kann sie aus ihrem Lebenskern noch nicht vernehmen – bald zu der Erkenntnis, dass sie sich im menschlichen Leben mit hochmütigen Verhaltensweisen, irrealem Glaubenswissen und Kulthandlungen sehr belastet hat die völlig im Widerspruch zum himmlischen demütigen und gerechten Leben in Wesensgleichheit und ohne Führerwesen stehen. Wahrlich, die sehr belasteten starsinigen religiösen Führerwesen im erdgebundenen Jenseits kommen nur selten in die Phase, ihre frühere irdische und auch jenseitige Lebensweise und religiöse Ausrichtung auf Richtigkeit zu überdenken. Kommen einige von ihnen in einem kosmischen Augenblick doch noch zum Rückblick in ihre Vergangenheit und zu neuen Erkenntnissen, dann fällt es den meisten trotzdem sehr schwer in eine neue Lebensrichtung zu gehen. Da sie noch mit stolzen und herrschsüchtigen Wesenszügen sehr belastet sind, können sie sich nicht dazu überwinden sich selbst ehrlich einzugestehen, dass sie einen großen Irrtum begangen haben. Sie wollen Ihre falsche religiöse Vorstellung vom himmlischen Sein mit personenerhobenen Wesen nicht aufgeben und auch nicht erkennen, dass Sie im menschlichen Leben als großer Religionsführer die gläubigen Anhänger nicht dem Himmelreich näher gebracht, sondern noch weiter davon weggeführt haben. Und ebenso nicht, dass keine Religion in dieser und in jenseitigen Fallwalten von mir stammt. Weil Sie dies nicht annehmen wollen, sind die meisten von Ihnen verärgert und sehr auflehnend schließen sich wieder den vielen jenseitigen erdgebundenen Wesen aus ihrer Glaubensgemeinschaft an und lassen sich von ihnen hochheben. Ihnen erzählen sie, dass mein Liebegeist ihrem Wesen auf Erden eine neue Aufgabe übertragen hätte, weshalb sie in der Wartestellung zu einer neuen Inkarnation wären, um noch Größeres in dieser Welt für mich, Gott im Ich Bin, und die Gottgläubigen zu vollbringen. Manche blindgläubigen Religionsführer nehmen manchmal Jahrhunderte an Wartezeit im erdgebundenen Jenseits in Kauf, um sich ihren drängenden Wunsch, wieder einmal im Scheinlicht dieser Welt zu stehen, zu erfüllen. Sie merken die lange jenseitige Wartezeit nicht, da die Lichtwesen aufgrund der kosmischen Harmonie im Bewusstsein kein Zeitgefühl enthalten. Solche Wesen wirken in dieser Welt aus dem erdgebundenen Jenseits emsig mit, ihre religiöse Organisation zu unterstützen bzw. die inkarnierten Glaubensführer mit bedrängenden Impulsen in ihre Richtung zu weisen. Nur sehr wenige Glaubensführer kommen nach ihrem Ableben auf den Gedanken, dass sie mich herzlich nach dem Grund fragen, warum sie als Lichtwesen noch unter den Menschen sind und warum ich sie nicht gleich ins Himmelreich aufgenommen habe. Ich erkläre ihnen über himmlische Lichtboten, warum sie keine Anziehung zu den himmlischen Lichtwelten erhalten haben und deshalb noch erdgebunden sind. Sie können es im ersten Moment nicht fassen, dass sie sich durch ihr menschliches Leben als Religionsführer so weit vom himmlischen Leben entfernen konnten, und meinen verzweifelt, dass sie doch nach den Vorgaben ihrer religiösen Lehre, die angeblich von mir stammt, gelebt hätten. Ihnen fällt es sehr schwer. Meinen Bilderklärungen über das Leben der himmlischen Wesen Glauben zu schenken. Gelingt dies dennoch manchen mit einer demütigen Haltung, dann zeigt ihnen mein Liebegeist durch weitere Bilder mit sinngemäßen Aussagen über die Lebensweise der himmlischen Wesen, welche Belastungen sie zuerst in ihrem Bewusstsein anschauen und dann mit der himmlischen Lebensweise vergleichen sollten. Sie haben die Freiheit, die ihnen nun bewusst gewordenen Verstöße gegen die himmlischen Lebensregeln herzlich zu bereuen und mir in ihrem Lebenskern zur Umwandlung zu übergeben oder auch nicht. Nur durch die Befreiung von aufgenommenen Ungesetzmäßigkeiten aus ihrer irrealen religiösen Lehre wird eine sehr belastete Seele eine größere geistige Übersicht erhalten, um nach und nach weitere Fehler und Schwächen zu erkennen, die mit den edlen Eigenschaften sanften Wesenszügen und der herzlichen Lebensweise himmlischer Wesen nicht im geringsten etwas zu tun haben. Erst dann schwingt der seelische Lebenskern höher und der Seele wird es dadurch möglich, sich aus der magnetischen Anziehungskraft der Erde oder von den dunklen jenseitigen Religionsplaneten zu befreien und heimwärts zu streben. In dieser Phase kann sie die für den himmlischen Rückweg sehr wichtigen zweipoligen himmlischen Kräfte in sich aufzunehmen die Gläubige auf Erden oder jenseitigen Planeten aus ihrem seelischen Herzen, Lebenskern, als Fürbitte hervorbringen und ihr zu denken. Meine Schilderung von der traurigen Gegebenheit eines ins Jenseits gegangenen Religionsführers gilt auch für religiös gebundene Menschen, die durch weltliche und religiöse Irreführungen solch ein gegensätzliches personenerhebendes Leben noch unterstützen bzw. religiös hochgestellte Menschen bejubeln. Die meisten von ihnen sprechen nur vorgegebene Gebete aus dem Verstand, wobei es zu keiner Herzensregung ihrer Seele kommt. Sie finden erst dann von ihren Verstand des Gebeten zum inneren Herzensgebet, wenn sie wieder auf mich, den unpersönlichen Liebegeist, ausgerichtet sind. Das heißt, wenn sie sich von der personenerhebenden weltlichen Lebensanschauung und Anbetung eines hochgestellten himmlischen Wesens, das es im himmlischen Sein wegen der gerechten Wesensgleichheit nicht gibt, ganz verabschiedet haben, mit meiner inneren Hilfe schrittweise in die Demut und Bescheidenheit zurückgekehrt sind und unauffällig im Hintergrund leben. Wenn hochgestellte Geistliche nur für einpolige Negativkräfte aus Verstand des Gebeten empfänglich sind, dann ist das ein großer Nachteil für sie, da sie von den gegensätzlichen Kräften sehr beeinflusst werden, eine sehr niedrige Schwingung aufweisen und ihre Seelen dadurch noch erdgebundener werden. Doch für sesshafte Seelen in dieser Welt ist die Erdgebundenheit nicht so schwerwiegend, weil sie sich nämlich ein Wunschprogramm für eine erneute Inkarnation vorgegeben haben, das sie sich unbedingt erfüllen wollen, ohne an die himmlische Rückkehr zu denken. Wenn der Seele eines ehemaligen irdischen Religionsführers im erdgebundenen feinstofflichen Jenseits bewusst wird, dass sie sich nicht mehr in ihrem physischen Körper befindet, dann will sie natürlich die große Scheu um ihren Leichnam sehen. Das hebt ihre Würde und ihren Stolz enorm an und bestärkt sie in dem Glauben, dass ihr Mensch tatsächlich nur gute Werke für die Gläubigen seiner Religionsgemeinschaft getan hätte. Die Lobreden und Huldigungen nimmt sie mit großer Freude auf und genießt sie. Doch einmal ist der große Rummel um ihre Person vorbei. Keiner betet dann mehr für sie, weil die irdische Zeit fortgeschritten ist. Die einst Gelobte Angebetete und erhobene Persönlichkeit wird von den religiös gebundenen und hochgestellten vielleicht eines Tages selig oder sogar heilig gesprochen. Doch danach verstummt alles um seine frühere Person, die in allen weltlichen Gesellschaftsschichten und bei vielen Staatsführern sowie bei den religiösen Anhängern sehr geachtet war. Was geschieht nun mit einer derartig ausgerichteten Seele im erdgebundenen Jenseits, werdet ihr vielleicht fragen. Sie hält sich als Seele wieder unter den kirchlichen Obrigkeiten in der Welt auf und mischt Unsichtbar-Rege bei deren Tätigkeiten mit, damit die Religionsgemeinschaft, in der sie einst als eine große weltliche Persönlichkeit viel galt und viele gläubige Menschen und auch Atheisten täuschte, äußerlich glaubwürdig bleibt? Doch ihre täuschende Lebensweise ist einer derartig verpolten Seele nicht bewusst. Sie glaubt tatsächlich? Sie wäre im menschlichen Leben ein guter Mensch mit hervorragenden Führungsqualitäten gewesen und hätte gute Werke vollbracht. Diese wären es, so glaubt sie, die mir, dem Liebegeist, Gefielen und ihrem Menschen dazu verholfen hätten auf das Podest zu gelangen. Doch diesen Trugschluss redet sie sich deshalb ein, weil die religiösen Seelen um sie herum ihr menschliches Leben mit Lobreden immer wieder hochheben. Sie fühlt sich tatsächlich weiterhin im erdgebundenen Jenseits als ein von meinem universellen Liebegeist auserwähltes Wesen, das berufen und befähigt war, dieses hohe religiöse Amt und den höchsten Titel zu tragen. Tatsächlich war ihr menschliches Leben auf Selbsttäuschung programmiert und dies geht im erdgebundenen Jenseits ebenso weiter. Solche Seelen vermögen sich selbst nicht zu erkennen und schon gar nicht, wie sie wirklich ins Himmelreich kommen können. Sie glauben irrtümlich. Mein Liebegeist ließe sie unter den Menschen deshalb noch verweilen, um den Kirchenführern in der Welt nützliche Weisungen aus ihren Lebenserfahrungen durch Gedankeneingebungen aus dem unsichtbaren Jenseits zu übermitteln. Wahrlich, wenn jemand von euch sie im erdgebundenen Jenseits sehen könnte, dann käme er aus dem Staunen nicht heraus. Selbst nach Hunderten vergangener irdischer Jahre hat sich bei diesen Seelen gegenüber dem irdischen Leben nichts verändert. Sie gehen immer noch in ihrer gewohnten, besonderen und sie erhebenden Bekleidung durch die Stadt, in der sie früher lebten, und lassen sich von den erdgebundenen Seelen, die sich ebenso wie früher noch dort aufhalten, fürstlich begrüßen. Einige gehen, wie zu ihren irdischen Lebzeiten, noch vor ihnen in die Knie, bekreuzigen sich und sprechen gelobt sei Jesus Christus. Wahrlich! Diese gläubigen und ehrfürchtigen Seelen sehen in den hohen Persönlichkeiten immer noch ihr lebendes Vorbild und ein von mir, dem universellen Liebegeist, auserwähltes Wesen. Sie richten sich weiterhin nach ihren früheren Weisungen, weil diese in ihnen gespeichert vorliegen. Wer die in die Knie gehenden Seelen sehen könnte, der würde erkennen, Welch große Ehrfurcht sie früher vor solch erhobenen Menschen hatten, und deshalb verhalten sie sich im erdgebundenen Jenseits genauso selbsterniedrigend. Obwohl schon eine große Anzahl irdischer Jahre vergangen ist, ändert sich bei den Gläubigen im erdgebundenen Jenseits nicht viel. Sie bleiben weiterhin an ihre Glaubensführer gebunden und schauen zu ihnen auf, weil sie ihnen zu ihrer irdischen Zeit blind glaubten und vertrauten. Ihr werdet nun vielleicht eine weitere Frage an mich, den himmlischen Liebegeist im Ich Bin, stellen, wie ist es den erdgebundenen Seelen überhaupt möglich einmal ins Himmelreich zurückzukehren? Wie können sie dies erreichen, wenn sie von der Vergangenheit ihres menschlichen Lebens nicht loskommen? Nun, die religiös gebundenen jenseitigen Wesen, Seelen, sind innerlich von mir, dem Liebegeist, in ihrem Herzen, Wesenslebenskern und auch von außen von den reinen himmlischen Wesen lange Zeit nicht ansprechbar. Sie wollen sich lieber von den hohen Würdenträgern ihrer Glaubensgemeinschaft beraten lassen. Das können sie auch ungehindert tun, denn mein Liebegeist Geist lässt ihnen hierzu die Freiheit. Doch was dabei herauskommt, das ist wahrlich eine große Tragödie für die leichtgläubigen religiösen Seelen, die nie etwas hinterfragen und sich keine Gedanken darüber machen. Ob die Ratschläge und Belehrungen ihrer erhobenen Glaubensführer, wie sie ins himmlische Sein zurückkehren können, mit der himmlischen Realität und Wahrheit übereinstimmen. Dies ist eine sehr traurige Tatsache für die erdgebundenen Wesen, weil sie dadurch nicht in der Lage sind, das geistige Leben umfangreicher zu ergründen. Sie bleiben geistig orientierungslos und gehen wieder, unwissend über die Realität des himmlischen Lebens zur Wiedergeburt ins menschliche Leben der Täuschungen. Sie werden von den jenseitigen führenden Geistlichen förmlich dazu gedrängt, weil sie in dieser Scheinwelt viele religiöse Anhänger benötigen, um ihre Glaubenslehre wie gehabt gut aufrechtzuerhalten. Die Praktiken der irdischen Glaubenslehre verfolgen die ehemaligen führenden Geistlichen einer Glaubensgemeinschaft im Erdgebundenen jenseits unverändert weiter und natürlich belehren sie ihre früheren Gläubigen wie gehabt mit ihrer Irrlehre, die sie immer in die gleiche Sackgasse führt, aus der sie kaum herauskommen. Dies gilt ebenso für die gläubigen Menschen und dann für ihre Seelen im Jenseits, wenn sie nicht endlich damit beginnen durch ihr eigenes Bemühen ein neues Wissen über das unsterbliche kosmische Leben aus der himmlischen Quelle meiner Liebe aufzunehmen, um geistig zum religionsfreien Leben zu erwachen nur durch eine religionsfreie Lebensweise reinigt und erweitert sich ihr seelisch-menschliches Bewusstsein am schnellsten und dadurch erspart sich ihre Seele leidvolle jenseitige Umwege. Erst dann ist eine jenseitige Seele empfänglich für die Hinweise der himmlischen Lichtboten, die sie in die himmlischen Grundregeln, Eigenschaften und Verhaltensweisen der himmlischen Wesen langsam einzuweisen versuchen. Doch sie belehren eine Seele nicht nach den menschlichen Lehrgrundsätzen und Verhaltensweisen, sondern geben ihr nur die inneren Bildmitteilungen mit Informationen unverändert weiter, die sie aus dem himmlischen Liebestrom meines unpersönlichen Liebegeistes im Ich bin empfangen haben. Erst diese wissensreiche, weitsichtige Bildersprache meines Liebegeistes öffnet ihnen die geistigen Augen. Im ersten Moment ist die ehemals falsch belehrte Seele wie benommen und sprachlos und sie kann es nicht fassen, dass sie einer Glaubenslehre so lange blind nachgegangen ist, ohne sich tiefere Gedanken über ihr inneres Leben gemacht zu haben. Im irdischen Leben hat ihr Mensch nicht nach tieferen Aussagen über die himmlischen Lebensweisen gesucht, weil er seinem geistig einengenden religiösen Lehrwissen hörig war. Deshalb konnte sie geistig nicht zum inneren Leben erwachen und im Tiefschlaf ihres Menschen neues Wissen über die himmlischen Lichtboten aufnehmen. Nur dadurch wäre es ihr möglich gewesen, ihre neuen geistigen Erkenntnisse ihrem Menschen durch ständige Impulse zu übertragen. Da ihr die Bewusstseinserweiterung im menschlichen Leben nicht möglich war, kam sie nach dem Ableben ihres Menschen im erdgebundenen Jenseits geistig unverändert an und geht traumwandlerisch weiter ihrer früheren irdischen Lebensanschauung nach. Leider ergeht es so den meisten religiös gebundenen Menschen und deren Seelen, die dann im erdgebundenen Jenseits ankommen und oft sehr darüber erstaunt sind, warum sich bei ihnen im Äußeren nicht viel verändert hat. Sie gehen erdgebunden, wie ehemals im menschlichen Körper, über diese Erde, betrachten dieses und jenes in der Welt und kommen erst dann dahinter, dass sie ihren irdischen Körper nicht mehr haben, wenn ihnen kein Mensch auf ihr Ansprechen eine Antwort gibt. Anfangs vermuten sie dass sie entweder einem Schwerhörigen begegneten oder einem Menschen, dem ihre Reden gleichgültig sind, weil er darauf nicht reagierte. Erst wenn sie länger ernsthaft darüber nachdenken, werden sie den himmlischen Lichtwesen begegnen, vorausgesetzt sie wollen angesprochen werden. Geschieht dies von Herzen, dann geben ihnen die himmlischen Lichtwesen kurz ein paar Bilder ins Bewusstsein, damit sie daraus erkennen können, dass sich nun für sie frei und ungezwungen die gute Möglichkeit bietet meinen Liebegeist zu fragen, was sie geistig noch nicht verstehen und einordnen können und immer wieder beschäftigt. Bisher konnten sie hierzu keine klare und verständliche Erklärung finden, weil ihr Bewusstsein mit falschen Informationen aus der Erdenzeit überdeckt war. Ihr nach der himmlischen Wahrheit suchenden Menschen, könnt ihr nachvollziehen, dass eine religiös gebundene Seele im Jenseits große Schwierigkeiten hat meine Hilfestellungen anzunehmen? Wahrlich? Die meisten der religiös irregeführten Gläubigen, die in ihren vielen menschlichen Leben und somit lange Zeit an ihre religiöse Gemeinschaft gebunden waren, wollen meine Aufklärungen über himmlische Lichtboten nicht haben. Sie lehnen sie deshalb ab, weil ihre Rückerinnerungen aus dem menschlichen Leben in ihrem Bewusstsein wieder aktiv wurden und sie massiv beeinflussen. Diese lassen es nicht zu, dass die Seelen ihre einstigen Belehrungen aus einer Glaubenslehre zur Seite stellen. Sie kümmern sich dann nicht mehr um die kurz eingeblendeten Bilder meines Liebegeistes über himmlische Wesen, weil sie ihnen keinen Glauben schenken wollen, und gehen mit ihren verschatteten Lichtkörpern wieder dem nach, was ihnen früher im irdischen Leben Spaß machte. Nun sind sie Zuschauer der Menschen und beeinflussen diese so lange massiv mit Impulsen, bis sie ihren Interessen nachgehen. Sie begleiten sie zu Sportstätten und Veranstaltungen jeder Art so wie sie als Menschen in ihren Interessen ausgerichtet waren. Sie gehen überall dorthin, wo Menschen ihrer Wellenlänge ähnlich leben. Diese versuchen sie mit Gedankenimpulsen mehr oder weniger zu beeinflussen und treten oft in ihre Aura ein, damit sie mit den Menschen alles Weltliche auf der Gefühlsebene intensiv miterleben können, und kümmern sich wenig darum geistig weiterzureifen. Sie sind zwar traurig darüber, dass sie ihren früheren menschlichen Körper nicht mehr haben, begnügen sich aber bald mit ihrem feinstofflichen Leben. Ihre Ausrichtung ist immer noch die gleiche, in der sie auch zu ihrer menschlichen Zeit gelebt haben. Sie bemerken zwar, dass ihnen das jenseitige erdgebundene Leben ab und zu langweilig wird, doch sie wollen diese Welt nicht verlassen, weil sie keine Möglichkeiten haben in andere Welten zu schauen, um einen Vergleich mit ihrem gegenwärtigen Leben herzustellen. Diese Einstellung haben viele gläubige Menschen auf der Erde sowie derartig ausgerichtete Seelen im erdgebundenen Jenseits. Was soll ihnen mein Liebegeist über himmlische Lichtboten oder über himmlische Künder, die aus ihrem Inneren, meiner himmlischen Liebequelle, schöpfen, an Wissen noch anbieten, damit sie zur Vernunft und Veränderung ihres Lebens kommen und sich ihr Bewusstsein endlich auf die himmlische Rückkehr einstellt? Stolze religiöse Seelen verhalten sich im Jenseits gegenüber meinen Lichtboten, die ihnen ein reichhaltiges Wissen von mir anbieten, oft aggressiv und benehmen sich daneben, obwohl sie sich für gottgläubig halten und so tun, als ob sie wieder ins Himmelreich zurückkehren wollten. Erfüllen sich ihre eigenwilligen Wünsche und Vorstellungen nicht, dann beschweren sie sich bei den reinen himmlischen Wesen, werden frech oder beschimpfen sie mit unschönen Ausdrücken. Nicht selten klagt eine religiös gebundene Seele mich, den universellen Liebegeist, und die reinen Lichtwesen an, weil sie fälschlicherweise glaubt, ich hätte sie im Erdenleben und nun auch im Jenseits im Stich gelassen und würde sie mit der Erdgebundenheit bestrafen. Bitte seid euch dessen bewusst, jede Seele geht immer freiwillig ins irdische Leben und bestimmt selbst, wo und wie sie im menschlichen Kleid leben möchte. In ihr unbegrenzt freies kosmisches Leben mischen sich mein Liebegeist und die himmlischen Wesen nicht ein. Die enttäuschte und mich, den himmlischen Liebegeist, anklagende Seele hatte sich ihr menschliches Leben, das von großem Leid geprägt war, anders vorgestellt. Da sie in ihrem menschlichen Körper im Eigenwillen und in einer persönlichen Hochstellung lebte, deshalb konnten mein Liebegeist und auch die himmlischen Lichtboten sie von innen nicht erreichen. Ein gravierender Schicksalsschlag veränderte ihr menschliches Leben und sie musste dadurch mit ihrem Menschen sehr leiden. Da ihr Mensch geistig unwissend und unaufgeklärt über die himmlischen Lebensregeln und über das weltliche Leben war, das nur auf Täuschung ausgerichtet ist, glaubte er der religiösen Annahme, dass ihn mein Liebegeist für eine Schuld schwer bestraft hätte und er deshalb körperlich und seelisch leiden musste. Mit der gleichen Einstellung geht die Seele ins Jenseits hinüber. Sie grübelt über ihr menschliches Leben nach und kommt zu der falschen Vermutung, ich hätte sie im Stich gelassen, weil sie sich ihre Vorstellungen und Wünsche nicht erfüllen konnte. Sie glaubt auch, ich müsse ungerecht sein, weil ich sie und ihren Menschen mit viel Leid bestraft hätte, und findet auch keine Erklärung dafür. Sie denkt weiter über mich, das zentrale universelle, unpersönliche Wesen, Liebegeist, nach, das sie nicht schauen kann weil ich kein personifiziertes Wesen bin. Dies weiß sie aber noch nicht, weil sie in ihrer Glaubensgemeinschaft darüber anders belehrt wurde. Sie nimmt an, Gott, der Liebegeist, müsse aus zwei männlichen Lichtgestalten bestehen, nämlich aus Gottvater und seinem Sohn Jesus Christus, die das ganze Universum einmal mit großer Herzlichkeit, Güte und Liebe, und dann, wenn sie es für notwendig halten, mit großer Strenge und Unbarmherzigkeit regieren würden. Sie denkt noch weiter über die Welt nach und kommt zu dem Ergebnis, in der Welt gibt es viele schlechte Menschen, deshalb müsse mein Liebegeist gewaltsam in das Weltgeschehen eingreifen und die Menschen nach meinem Willen umerziehen. Ich sollte in der Welt endlich für Ordnung sorgen, da sie irregeführt glaubt, dass diese Welt doch aus meiner Schaffung stamme. Außerdem müsse ich unbedingt wieder die Gerechtigkeit herstellen, damit Verbrechen, Hunger und Not sowie menschliches und seelisches Leid endlich aufhören. Wahrlich, die Gedankenspiele der Seele sind mit Anklagen gegen mich, den Liebegeist, und dem Wunsch nach radikalem Vorgehen vermischt. Sie geht immer weiter in den großen, dunklen Bereich ihrer Fantasiewelt hinein, weil sie das ungerechte und leidvolle Leben der Menschen nicht mehr ertragen kann, und deshalb werde ich der Liebegeist, dafür verantwortlich gemacht. Solch einer erregten und zornigen Seele mit einer sehr dunklen Aura will sich kein himmlisches Wesen nähern, weil es nur ihre aggressive und anklagende Bewusstseinsreaktion in dunklen Bildern gegen mich, den Liebegeist, aufnehmen müsste. Wenn eine jenseitige Seele einen Kontakt mit den himmlischen Wesen wünscht, dann begeben sich nach meiner Weisung und Herzensbitte freiwillige Lichtwesen zu ihr. Doch wenn eine Seele in einen Wutausbruch kommt, dann wenden sie sich sofort von ihr ab und lassen sie allein. Doch sie hat die unbegrenzte Freiheit, weiterhin in dieser Art und Weise unverändert zu denken und zu leben, obwohl sie sich dadurch nur schadet bzw. sich selbst benachteiligt. Das beinhalten die himmlischen Lebensgrundsätze für alle reinen und auch belasteten Wesen. Daran halten sich mein Liebegeist im Ich Bin und alle reinen Lichtwesen. Sie werden nicht versuchen ein Wesen der Gesamtschöpfung in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. So ein gesetzwidriges Verhalten einer Seele wirkt sich sehr nachteilig für ihren Energiehaushalt und ihre Bewusstseinsschwingung aus, weil sie dadurch stets neue negative Überdeckungen – das bedeutet Verstöße gegen die himmlischen Lebensregeln – auf sich nimmt. Nun, wie ihr aus meiner Schilderung über die aufsässige, aber gläubige Seele erfahren habt sind in der Welt der Täuschungen viele Irrlehren über mich, den unpersönlichen Liebegeist, und die himmlischen Lebensrichtlinien verbreitet. Deshalb wissen viele gottverbundene Menschen nicht, was sie glauben sollen. Sie suchen nach tiefgründigem Wissen über mich, dem zentralen universellen Liebewesen, und das Jenseits. Die meisten von ihnen sind seit ihrer Geburt durch ihre Eltern zwangsweise einer religiösen Gemeinschaft zugehörig gemacht worden. Wenn sie erwachsen sind, dann fühlen sich manche darin unwohl, weil die Glaubenslehre ihrem seelischen Bewusstsein nicht mehr entspricht bzw. sie inzwischen geistige Fortschritte machen konnten und dadurch zu anderen Erkenntnissen gelangt sind. Irgendwann einmal kommen sie mit religiösen oder geistig orientierten Menschen in Kontakt, die ihnen in ihrer Ausstrahlung und Freundlichkeit gut gefallen. Diese bieten ihnen religiöses oder esoterisches Wissen zum Lesen an. Sie studieren den geistigen Inhalt und haben daran gefallen. Nun entschließen sie sich dazu, die Menschen dieser Lehre oder geistig orientierten Gruppe näher kennenzulernen, vertrauen ihnen und schließen sich ihnen durch eine Mitgliedschaft an. Dies können sie in ihrer Freiheit und in ihrem inneren Drang, der himmlischen Wahrheit näher kommen zu wollen, auch tun. Doch sollten sie von Beginn an vorsichtig sein, denn dort wo die geistige und menschliche Freiheit durch das gelehrte Wissen und im Leben eingeschränkt wird, ist mein Liebegeist fern. So eine Lebensweise führt sie in die Abhängigkeit einer Glaubenslehre und eines Oberhauptes der Glaubensgemeinschaft. Eines Tages glauben sie ihren Predigten aufs Wort. Doch das ist sehr gefährlich für sie, weil die Seele und auch das menschliche Ober- und Unterbewusstsein diese dem Sinn nach speichert. Bitte seid euch dieser Gesetzesaussage sehr bewusst, die gesamten Speicherungen religiöser und weltlicher Art werden von der Seele und vom menschlichen Ober- und Unterbewusstsein nicht nur registriert, sondern zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Dieses steuert das menschlich-seelische Bewusstsein und dadurch können der Mensch und auch die Seele nicht anders denken. Das gespeicherte Wissen, zum Beispiel von einer Glaubenslehre, teilt sich immer im Oberbewusstsein mit und der Mensch reagiert sehr empfindlich, wenn jemand zu ihm über eine andere religiöse Glaubensanschauung oder ein ihm unbekanntes geistiges Wissen spricht. Auf die gleiche Art und Weise reagiert eine eingeschüchterte blindgläubige oder religiös- fanatische Seele im Jenseits. Sie sträubt sich sehr, ein logisches, freiheitsorientiertes, kultfreies himmlisches Wissen aufzunehmen, das ihrer Glaubenslehre nicht entspricht. Sie hat sich sehr an die wiederholt gleich ablaufenden feierlichen Bräuche und Zeremonienhandlungen eines angeblich von mir, dem himmlischen Liebegeist, geweihten Geistlichen gebunden und kommt davon nicht mehr los. Deshalb haben es die reinen himmlischen Wesen unsagbar schwer an die gläubigen Seelen, die ihr leeren Aufnahmen, Kulthandlungen praktizieren und diese energisch noch rechtfertigen, heranzukommen. Nicht nur bei der Anwesenheit eines reinen Lichtwesens sondern auch in Gesprächen mit anderen belasteten Wesen wehren sie sich massiv dagegen, wenn jemand ihrer religiösen Glaubensanschauung widerspricht. Erhalten sie wieder einmal von mir über himmlische Lichtwesen hinsichtlich ihrer aufgenommenen Glaubenslehre zum Vergleich einzelne himmlische Lebensweisen angeboten, dann kommt sofort ihr Einspruch und sie geraten dabei in Aufruhr. Ihre ablehnende Haltung beachten mein Liebegeist sowie die himmlischen Wesen, die aus dem Ich-Bin-Liebestrom meine Wissensmitteilungen schöpfen und unverändert einem Wesen zur neuen Erkenntnis anbieten. Das neue Wissen aus dem größten Schöpfungsspeicher in der himmlischen Urzentralsonne ist immer dem momentanen Bewusstseinsstand einer Seele in den jenseitigen Fallbereichen oder ihrem Zustand der Erdgebundenheit genau angepasst, damit die Seele geistig nicht überfordert wird. Ihr himmlischen Rückkehrer im Erdenkleid, versucht euch bitte in die freiwillige Aufgabe der himmlischen Lichtwesen hineinzufühlen. Sie geben deshalb keine persönlichen Gesetzesbelehrungen aus ihrem Bewusstsein an andere Wesen, weil ihr himmlisches Leben in der unpersönlichen Weise stattfindet. Aufgrund dessen ist in ihrem Lichtbewusstsein keine einzige belehrende Verhaltensweise gespeichert. Jegliches Schöpfungswissen und alle Informationen, welche die himmlischen Wesen für ihre weiteren Evolutionen und zum Leben auf ihrem Planeten benötigen, erhalten sie stets entweder aus ihrem Bewusstseinsspeicher, Inneres Selbst, oder von mir, dem universellen unpersönlichen Liebegeist im Ich Bin, aus meinem größten universellen Wesenslebenskern in der Urzentralsonne. So wollten es die himmlischen Wesen, da es nur auf diese Weise möglich ist, in der gerechten Gleichheit miteinander zu leben. Infolgedessen sind die himmlischen Wesen von einem belehrenden Verhalten frei. Angenommen, ein himmlisches Wesen würde versuchen den Wesen in den Fallwelten die himmlischen Lebensregeln persönlich zu lehren, dann würde es sich dadurch außerhalb ihres eigenen lehrfreien himmlischen Lebens stellen und ihre Lichtpartikel belasten bzw. verdunkeln aufgrund dessen hätte es keine Anziehung mehr zum himmlischen Sein bzw. zu ihrem Heimatplaneten. Doch das tut sich kein himmlisches Wesen an. Wenn ihr diese sehr bedeutungsvolle himmlische Lebens- und Verhaltensrichtlinie, die Gleichheit aller Wesen, schon verstehen und annehmen könnt, dann wäre es für euer ewiges Leben lohnenswert, heute schon im Erdenkleid damit zu beginnen. Ihr habt die gute Möglichkeit, die Wesensgleichheit täglich in eurer Familie am Arbeitsplatz oder mit den Menschen in eurem Umfeld zu leben. Das bedeutet, wenn ihr keinen eurer Mitmenschen minder oder höher seht, dann erschließt ihr nicht nur die himmlische gerechte Wesensgleichheit in euch, sondern auch die Demutseigenschaft, die so wichtig für die schnelle himmlische Rückkehr ist. Wollt ihr nun ernsthaft damit beginnen oder ist die Wesensgleichheit schon ein Bestandteil eures täglichen Lebens? Ich, der universelle Liebegeist, Weise euch noch tiefer in die himmlischen Lebensregeln ein, damit ihr es leichter habt das unpersönliche Leben der himmlischen Wesen besser zu verstehen, das einst ein Teil eures inneren feinstofflichen Wesens Seele war und nach eurer Rückkehr wieder sein wird. Ihr himmlischen Rückkehrer, geht bitte immer von dieser himmlischen Gesetzmäßigkeit beim Überdenken und Erfassen meiner himmlischen Lichtsprache und der euch noch unbekannten Aussagen und Beschreibungen aus. Für die himmlischen Wesen bedeutet unpersönlich Leben sich stets persönlich unauffällig zu verhalten bzw. in keiner Weise persönlich besonders in Erscheinung treten zu wollen. Das ist ein Merkmal ihres demütigen Wesens, das ihnen allezeit ein Zusammenleben in Harmonie, Frieden, Gerechtigkeit und ein glückseliges Dualleben ermöglicht. Diese sehr wichtige himmlische Lebensregel wird von den gottverbundenen Menschen leider nicht gelebt da sie von Kindheit an über ihre Eltern und ihre Umgebung auf ein persönlich auffälliges Leben ausgerichtet und dahingehend auch geschult wurden. Dadurch werden sie abseits meines göttlichen Lichtes geführt und entfernen sich daher vom unpersönlichen Leben der himmlischen Wesen immer mehr. Deshalb haben es sie und ihre Seelen so schwer, die unpersönlichen himmlischen Lebensweisen von mir, dem universellen Liebegeist im Ich Bin, und den reinen himmlischen Lichtwesen anzunehmen. Die nicht so sehr belasteten gläubigen Seelen, die im Jenseits ab und zu religiöse oder geistige Fragen haben, wollen diese aber lieber von den himmlischen Wesen beantwortet haben, obwohl es ihnen entsprechend ihres Bewusstseinszustandes möglich wäre, mich innerlich aus ihrem Lebenskern, wo ich ihnen am nächsten bin, zu hören und die Antwort zu empfangen. Das sind sie von ihrem persönlich ausgerichteten früheren Leben so gewohnt und deshalb fällt es ihnen sehr schwer umzudenken und innerlich unpersönlich zu leben, so wie es die himmlischen Wesen tun. Ihr persönlich ausgerichtetes menschliches Leben hat sie so sehr geprägt, dass sie sogar schon bei der geringsten Meinungsverschiedenheit beginnen mit ihrem Wissen selbst zu lehren. Diese ungesetzmäßige Verhaltensweise wenden sie gegenüber den reinen himmlischen Wesen ebenfalls an. Die himmlischen Wesen staunen nicht schlecht, wenn die belasteten und aufgebrachten religiös geprägten Seelen damit beginnen, sie persönlich mit ihrem konfessionellen Wissen über das himmlische Leben zu belehren. Sie kommen dann derart in Fahrt, dass sich die reinen Wesen sofort von ihnen verabschieden. Wie ihr daraus erkennen könnt, haben es die reinen himmlischen Wesen mit religiös gebundenen und esoterisch geprägten Seelen in den jenseitigen Fallbereichen nicht leicht. Sie sind oft so verzweifelt über das widerspenstige Verhalten dieser Seelen, dass sie ihre himmlische Heilsplanaufgabe, die sie einst freiwillig übernommen haben, mir, dem Liebegeist, zurückgeben. Solche Geschehnisse erleben die reinen Wesen im Fallsein immer wieder. Die jenseitigen religiös gebundenen Seelen sind von ihrer Glaubenslehre oder einem anderen esoterischen Wissen ebenso fest überzeugt, wie sie es auf Erden waren. Sie betrachten mich den unpersönlichen Liebegeist, als eine übermächtige universelle Führerperson, obwohl die himmlischen Wesen ihr Leben keinen personifizierten Wesen in die Hände gaben und sich auch nicht von mir führen lassen, weil sie mir sonst unterwürfig wären bzw. ich über ihnen stehen würde und in ihr Leben willkürlich eindringen könnte. Doch dies wird nie geschehen, weil sie mich ihnen allezeit ebenbürtig bzw. wesensgleich geschaffen haben. Könnt ihr unser himmlisches, unantastbares, freies und uneingeschränktes Leben in gerechter Wesensgleichheit geistig schon verstehen. An dieser Stelle möchte mein Liebegeist die unwissenden Menschen über das himmlische unpersönliche Leben ausführlich informieren, da dieses Wissen von ihrem verschütteten seelischen und menschlichen Bewusstsein nicht freigegeben wird. So ihr wollt, nehmt bitte das folgende himmlische Offenbarungswissen zur geistigen Erweiterung an. Ein personenbezogenes Leben mit führenden himmlischen Wesen fand noch in den feinstofflichen Vorschöpfungen unserer Schöpfungseltern statt, weil es im himmlischen Sein für eine unpersönliche Lebensweise noch zu wenige ausgereifte feinstoffliche Schöpfungsteilchen gab und die himmlischen Wesen noch keine ausreichenden Wissens- und Lebenserfahrungen miteinander, mit ihren Dualwesen und den Schöpfungsteilchen hatten. Sie mussten auch geistig noch weiter reifen und vieles ausprobieren. Bevor sie sich dazu entschlossen haben, ein zentrales unpersönliches Gottheitswesen, mich, den Liebegeist, für ihre himmlische Schöpfung zu erschaffen, das in der Herzlichkeit, Freundlichkeit und in den liebevollen Empfehlungen freiwilliger Handlungen und neuer Schaffungen an Genialität nicht zu übertreffen ist. Nur dadurch war es ihnen möglich in ein unpersönlich geführtes Leben überzugehen, in dem keine Regentschaft eines persönlichen Wesens erforderlich ist. Die himmlischen Wesen haben dies so in einer demokratischen Abstimmung beschlossen. Sie schufen mich, den Liebegeist, ein zentrales und persönliches Gottheitswesen, ich werde von ihnen in ihrem herrlichen Evolutionsleben unter anderem als das Liebe und Lichtverschenkende Schöpfungsherz oder Sonne ihres Herzens bezeichnet, mit großer Hingabe und Glückseligkeit in ihren Herzen. Nachdem ich von ihnen mit ihren dafür bereitgestellten Kräften, die sich in der Urzentralsonne für kosmische Notfälle befanden, für ein herrliches Schöpfungsleben mit Koordinierungsaufgaben der Welten und mit einer Beratungsfunktion für die Wesen geschaffen wurde, strömte aus meinem Herzen, dem größten Wesenslebenskern der Schöpfung mit zwei ständig pulsierenden Teilchen zur Energieerzeugung und Wiederaufbereitung verbrauchter Energien ein Jubelausstoß an Liebe Energien in unbeschreiblichem Ausmaß in die ganze Schöpfung. Meinem unbeschreiblichen Freudenausbruch der Glückseligkeit über meine universelle Lebensexistenz schlossen sich alle himmlischen Wesen, die unterschiedliche Evolutionsstände hatten, und auch die Naturreiche sowie alle Sonnen und Planeten an bzw. haben mit mir gejubelt. Diesen kosmischen Augenblick der Schaffung meines unpersönlichen Wesens, an der alle damaligen Schöpfungswesen mit Begeisterung und größten Herzensempfindungen beteiligt waren, werde ich in meinem unübertrefflich riesigen, pulsierenden Herzen in der Urzentralsonne immer dankbar und glückselig bewahren. Die damaligen himmlischen Schöpfungswesen haben mich bei meiner Erschaffung mit den schönsten Empfindungen und Gefühlen ihrer Herzen für alle Ewigkeit reichlich beschenkt. Ihr gesamtes Weisheitswissen alle Erfahrungen aus den Vorschöpfungen und ihre unbeschreiblich große Herzlichkeit speicherten sie in mein Wesen. Nun kann ich mich als universeller Liebegeist – mir wurden von Menschen, den jenseitigen Wesen in den Fallbereichen und den himmlischen Wesen unterschiedliche Namen gegeben – aus der Urzentralsonne im Ich-bin-Liebestrom an die reinen Lichtwesen in einer derart hohen Herzensschwingung verströmen, wie dies keines von ihnen aus sich heraus weitergeben kann. Dass ich, der unpersönliche Liebegeist, an die personifizierten himmlischen Wesen für ihre weitere Evolution eine so große Fülle an Weisheitswissen und unbeschreiblicher Herzlichkeit weitergeben kann, versetzt mich immer wieder einmal in eine innere Glückseligkeit und einen Jubelzustand. Anmerkung Wer sich tiefgründiger über die Erschaffung des unpersönlichen himmlischen Liebegeistes informieren möchte, der ist herzlich eingeladen die folgende bedeutende Botschaft zu lesen, Erschaffung des genialsten und herzlichsten und persönlichen Wesens, Gott, durch himmlische Wesen. Doch den tief gefallenen Wesen in den lichtschwachen Fallbereichen, die keine Verbindung mit mir wünschen, kann ich die himmlische Wissensfülle in ihrem Inneren und auch von außen über himmlische Wesen oder Künder nicht anbieten. Nur den geistig aufgeschlossenen Menschen und ihren nicht so sehr belasteten Seelen, die sich auf den himmlischen Rückweg begeben haben, kann ich in der gegenwärtigen irdischen Zeit, leider aber nur von außen, durch Künder aus meiner himmlischen Lebensquelle einen kleinen Hauch meiner Herzlichkeit und winzige geistige Tröpfchen aus der gigantischen himmlischen Wissensfülle übermitteln. Sie können mich in ihrem seelischen Herzen nicht vernehmen, weil ihre Schwingung dafür nicht ausreicht. Das kommt daher weil sie in ihrem Leben zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren und durch äußere Ablenkungen sehr nach außen gezogen wurden. Sie bringen keine Zeit mehr dafür auf, mit mir in ihrem Inneren herzlich zu kommunizieren, um im seelisch-menschlichen Bewusstsein höher zu schwingen, damit ich sie über ihre Seele warnen kann, um gefährlichen Lebenssituationen und zwischenmenschlichen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen.